Insgesamt ist diese Technologie natürlich äh, der reine Wahnsinn, weil wir das jetzt seit über einem halben Jahrhundert äh, locker flockig machen. Ähm, es gibt ja 500 äh, Reaktoren in etwa weltweit, und ja, diese diese Kernkraft wird uns einfach äh, für immer und ewig beschäftigen, weil die Industrie einfach nie äh, das so weit gedacht hat, wie, äh, wie es hätte gedacht werden müssen, nämlich was kommt da hinten bei raus, nämlich dieser ganze Atommüll, äh, ja manche sagen das ist so ein bisschen wie wenn man ein wunderschönes äh, Appartement gebaut hat, aber vergessen hat einen Klo einzubauen. in Mendre. Das ist ein Dorf in der Nähe von Bure, wo die französische Atommüllendlageragentur Andra ein großes Atommüll-Tiefenendlager plant, vermutlich das größte, was es irgendwie geben wird, weil Frankreich ja der nuklearisierteste Staat ist, den man sich so vorstellen kann. Also hier sollen irgendwann in den 20, 30er Jahren mal fast 90.000 Kubikmeter äh, hochradioaktive Abfälle in Tonschichten, Tiefen geentlagert werden und das ist so ein ziemlich äh, wahnsinniges Projekt, weil einmal beinhaltet das natürlich hier die Bevölkerung in den Griff zu bekommen. Es müssen Wahnsinnsinfrastrukturen aufgebaut werden und das soll dann so aussehen, dass wenn das Lager erstmal betriebsbereit ist, was bestimmt noch 15 Jahre dauert oder so, dass dann Kastoren hierher gebracht werden sollen. Da muss für eine Zugtrasse gebaut werden, erstmal, also eine reine kastoren ähm, Die sollen dann angefangen werden, eingelager die sollen eingelagert werden. Und Schritt für Schritt sollen dann, <kümmern> sollen dann diese 90.000 Kubikmeter da rein. Und die Hochrechnung ist gerade, dass das in etwa ein Jahrhundert dauern wird mit etwa drei Kastoren-Transport pro Woche. Naja, es ist so, dass es einfach noch gar nicht äh, umgesetzt worden ist. Äh, was versucht wurde bisher, in Deutschland ist die Asse bekannt. Ähm, in Neumexiko in den USA wurde die WIPP ge gebaut. Und beide Beispiele sind, das eine wurde geflutet, das andere ist äh, dann in Flammen aufgegangen. Das ist so ein bisschen, was wir bisher wissen über atomare Tiefenentlagerungen. Alles kann in der Regel nicht so gut mit entweder der Hitze umgehen äh, oder eben mit dem Wasser. Der Konsens ist der Politik und der Atomindustrie. Das muss alles in ein großes, tiefes Loch. Das ist so ein bisschen wie unter den Teppich kehren. Und es ist einfach auch sehr kurzsichtig, weil die bisherigen wenigen Erfahrungen, die es gibt, sind nicht gut ausgegangen. Das wird jetzt dann natürlich ist es auch eine Kostensache. Das wird äh, zig und hunderte Milliarden kosten, äh, allein in Deutschland, um den ganzen Quatsch wieder aus der Asse rauszuholen. Die bauen ein zweites Bergwerk, um das umzupacken, es wieder hochzuholen. Müssen es zwischenlagern in Würgassen ist der Plan bisher um es dann wieder in ein mögliches Endlager zu bringen. Hier wurde dann gesagt, das ist äh, der Top-Standort. Das hing aber vor allem damit zusammen, dass, die, äh, dass die, der Widerstand nicht so massiv war wie anderswo. Und, äh, somit ist dann eigentlich das Gesetz umgeschrieben worden. Es wurde keine offene Suche der verschiedenen geologischen Schichten. Es gibt ja alle drei Gesteine in Frankreich, die wurde nicht weiter verfolgt, sondern es wurde gesagt, nein, Tron ist das A und O. Also da ist schon mal der erste Knack, Knackpunkt so, dass das gesagt wurde, äh, der einzig wahre Ort ist hier. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir hier sieben Einwohner pro Quadratkilometer haben. Das ist etwa zehnmal weniger als das Wendland. Und ich glaube, solche Landkreise gibt es in Deutschland gar nicht, vielleicht irgendwo in der Uckermark, äh, dass mal so 10, 15 Einwohner sind. Aber es gibt einfach nicht so wenig dicht besiedelte Orte. Und da sie ja auch die ganze Zeit uns versuchen, irgendwie äh, naja, äh, zu erzählen, dass es eigentlich ja gar nicht so wahnsinnig gefährlich ist, diese Technologie, äh, da ist so ein bisschen Widerspruch, weil offensichtlich machen sie es ja dahin, wo ganz, ganz wenig Leute sind. Ich denke auch, weil sie ein, ein gewisses Risiko da drin sehen. Und die Chance ist natürlich, dass sie hier quantitativ nicht so viele leute gegenüber haben wie das jetzt vielleicht in anderen regionen der fall wäre Hier on est à la maison de la résistance donc c'est une maison qui a été achetée il y a une quinzaine d'années Euh, et pour, pour euh, la lutte contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Donc c'est une maison qui à la base était un lieu vraiment d'information. Il y avait deux, permanents, deux personnes permanentes qui étaient ici, qui étaient euh, aussi soutenues par les associations un petit peu financièrement, les, associa les, associa les associations opposées au projet. Et euh, petit à petit, avec le temps et aussi avec euh, le moment où ils ont commencé à détruire la forêt, euh, là il y a eu une dynamique plus euh, autonome, qui s'est mise en place avec plus de personnes aussi qui, qui ont traversé cette maison. Et, et donc avec les différentes occupations et manifestations qui ont pu avoir lieu, euh, assez rapidement il y a eu aussi des, des répressions, des perquisitions dans cette maison à deux reprises, où la police est rentrée à l'intérieur pour chercher des personnes, chercher des éléments de preuve, et construire un gros procès qui d'ailleurs va se terminer en novembre, normalement, il y a l'appel, c'est un procès pour association de malfaiteurs. Et du coup ici on est dans la salle multi donc c'est une salle de, de rencontres, de discussions, de réunions, de préparation de, de, voilà, de manifestations, toutes ces choses-là. Et, euh, et la maison c'est une vocation d'accueil, donc les personnes de passage, ils peuvent passer ici, rester quelques temps, il y a des sleeping pour dormir sur deux étages. Il y a aussi un jardin, et, euh, et donc voilà globalement un petit peu ce que je peux en dire. Et Maintenant, il y a beaucoup plus de lieux, donc on a vu les différents déjà par, le, par les, les précédents jours, mais il y a plus de personnes ici qui prennent des appartements, qui s'installent tout autour de la région. Donc c'est moins concentré sur la maison. Et, mais voilà, c'est un très bon lieu logistique parce qu'on n'est pas loin de la forêt qui est juste par là-bas, et pas loin de l'Andra qui est juste ici. Et il y a eu plusieurs départs de manifestations depuis cet endroit, donc c'est extrêmement intéressant d'avoir un lieu légal qui est « safe », d'un point de vue euh, confrontation avec la police ou, euh, ou toutes ces choses-là. Ja, da gibt es äh, mehrere Partikur. Repression ist ja so ein, so ein weites Feld. Also es gibt natürlich eine fette Militarisierung des Terrains. Wir sehen es hier. Die ganze Zeit äh, fahren die Polizeistreifen vorbei. Es gibt hier auch eine, eine Polizeikaserne, die neu gebaut wird in Gondrecourt. Äh, die dürfte bald fertig sein. Und im, am Labor selber, das heißt ja jetzt noch, Labor ist ja noch eine Forschungseinrichtung, sind auch, ist auch eine Hundertschaft quasi konstant stationiert. Die ganze Zeit äh, gibt es hier eine Bereitschaftspolizei. Und äh, ja, da gab es dann schon ganz, ganz abgefahrene Sachen, wie dass Leute äh, in der Zeit von der Waldbesetzung besonders äh, festgenommen worden sind, weil sie einen Tortenheber im Auto hatten oder weil sie Handschuhe dabei hatten. Wenn hier. Demonstrationen oder Camps stattfinden oder, oder Feste, dann ist eigentlich immer der, dann gibt es von der Präfektur einen, eine große Liste und dann wird gesagt, ihr dürft keine Reifen transportieren, keine Strohballen, keine, kein Erntegut und so. Und, na, wir machen ja hier Landwirtschaft und das ist natürlich, und auch für die ganzen, es ist eine sehr agrarische Gegend hier, für die ganzen Bäuerinnen und Bauern ist es natürlich total verrückt. Kann man sich auch nicht dran halten, aber mittlerweile ist die Liste äh, seitenlang von dem, was man alles nicht darf. Eine Dimension, die es noch gibt, ist halt, sind die Begleitzahlungen. In Deutschland wird das auch so genannt. Äh, es wird halt ja so ein Projekt finanziell begleitet. Und das sieht zurzeit so aus, dass der Staat äh, 30 Millionen Euro jährlich ausschüttet an die betroffenen Gemeinden. Das ist hier die Meuse, also südliche Maastal, das Departement. Und es gibt halt noch die Haute-Marne. Das ist quasi so auf der Grenze von diesen zwei Departements gebaut worden. Und da fließen einfach unglaublich viele Gelder. Das heißt, wir haben dann jetzt hier total toll renovierte äh, Straßen und und Gehsteige und neue Parkplätze und Festsäle, die niemand nutzt. Und alle 15 Meter steht eine ein neue Straßenlaterne. Alles Infrastrukturen, die eigentlich angesichts dessen, wie die Region sich hier entwickelt, niemand wirklich braucht. Und dann kommt noch natürlich die harte Repression dazu. Es gibt ein, ein 129er-Verfahren, also ein, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Es gab ein großes, äh, einen großen Prozess letztes Jahr. Die Anwältinnen waren auch super. Wir haben ganz, ganz tolle politische Verteidigung hinbekommen und das auch wirklich, dass äh, die tausenden Seiten an Anklageschrift total zerlegt, in jeder Hinsicht, äh, haben wirklich aufgezeigt, inwieweit das eine reine Konstruktion war. Wir haben da so wirklich in den Busch gehauen, um diese Bewegung zu lähmen. Das war das offensichtliche politische Ziel. Und dieses Verfahren wird jetzt nochmal neu aufgerollt werden, äh, Ende November diesen Jahres, weil es in, in, in Berufung gegangen wurde von Seiten der, der Verteidigung, von den Angeklagten und von, von Seiten der Staatsanwaltschaft. Und die fordern nach wie vor einige Jahre Knast. In der ersten Instanz ging es aus mit, mit einem Freispruch, mit Bewährungsstrafen und einer acht- und einer zwölfmonatigen monatigen Haftstrafe. Und jetzt ist die Frage ein bisschen, wie das in der nächsten Runde läuft. Da gibt es auch eine größere Mobilisierung. Das ist dann jetzt nicht mehr in Bar-le-Duc, sondern in Nancy, also in der regionalen Hauptstadt, äh, vor dem großen Gericht. Donc ici, on est au milieu du village de Mandres-Barrois. C'est un village qui est juste à côté de Bure, et c'est à peu près à la même distance euh, du projet d'enfouissement de, dé de déchets nucléaires. C'est aussi à euh, ce village qui appartient à la forêt Le Bois-le-Jus. C'est la forêt que l'Andra veut détruire pour euh, réaliser en fait, euh, les puits d'aération du projet. Donc il y a eu deux occupations dans cette forêt déjà. Et du coup, ici avant, il y avait une maison qui était à vendre, et euh, elle a été rachetée par l'Andra, donc c'est l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs, ceux qui portent le projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Et ils l'ont racheté dans le seul objectif de la détruire, donc elle a été rasée. Ils en ont fait une espèce de petite place avec, euh, et avec un petit terrain à côté. quoi. Et en fait, euh, ils ont même détruit plus. On voit que la maison qui est à côté, euh, elle a aussi été détruite. Il y a une nouvelle... Euh, eine neue Struktur insgesamt geht es um 3650 Hektar Land, die benötigt werden. Wobei ein Großteil der, der, der Infrastruktur wird ja unterirdisch äh, errichtet. Aber sie brauchen eben auch diese an der Oberfläche ziemlich viel Platz für, für alles Mögliche. Ähm, vor allem zum Beispiel die Bahntrasse, die Sie komplett neu machen müssen, eine alte, eine alte Zugtrasse, die, äh, die auch schon seit 50 Jahren oder sowas nicht mehr in Betrieb ist. Ici on est à l'ancienne gare de Luméville. C'était à l'époque une gare du village qui est juste à côté, qui s'appelle Luméville. Et on est à 2-3 km de Bure, le village où il va y avoir le projet d'enfouissement, le plus grand projet européen d'enfouissement des déchets nucléaires, à 500 mètres sous terre, donc les déchets les plus radioactifs. Et, et donc ici, c'est un endroit qui a été acheté il y a une quinzaine d'années par un groupe de musique punk, et pour faire des concerts en fait. Et à l'époque, ce n'était pas un endroit qui était très stratégique parce qu'il n'était pas vraiment choisi par l'industrie nucléaire comme, euh, comme étant intéressant. Et on a, on a appris il y a quelques années qu'ils veulent en fait récupérer cette ancienne gare pour réaménager une voie ferrée, une voie ferrée de 40 km de long, essentiellement pour le transport des déchets radioactifs. Et ça va être des déchets du coup deux par semaine, deux trains par semaine, remplis de déchets radioactifs euh, très haute activité die die 40 km von ferrée bis zum Projet des Nukleinsküssen, die nicht noch gemacht werden und die devrait sein in den letzten Jahren, wenn Opposition assez ja, Die Situation jetzt ist, dass sie eben noch in ungefähr 100 Hektar fehlen und das teilweise auch bewirtschaftet wird von, von uh, Landwirtinnen und Bäuerinnen, die, die sich gegen das Projekt stellen. Und uh, mit, der, mit dem Anerkennen dieser, dieses öffentlichen Interesses, uh, was jetzt im Anfang Juli beschlossen wurde, wird es halt zu möglicherweise Enteignung kommen. Das ist im Prinzip der nächste Schritt. Ihr kennt Lagard, den Bahnhof von L'Humerville, das gehört auch der Bewegung. Und das befindet sich direkt auf dem Castorgleis, drei Hektar Land. Das gehört auf jeden Fall zu den Orten, die Sie unbedingt enteignen wollen. Das Kollektiv, wo ich mitarbeite in der Landwirtschaft, die Semeuse, wir befinden uns auch quasi direkt auf der Bahntrasse. Und das kann natürlich sein, dass wir dann irgendwann und das wird dann natürlich auch noch mal juristische Folgen haben. Aber dass dann irgendwann es heißt, dieses Land wird euh, in Anspruch genommen für das Großbauprojekt. Euh, ihr müsst jetzt leider dort weg. Il est d'utilité publique. Et euh, donc maintenant tout, il peut y avoir des procédures d'expropriation sur les terres des paysans, sur les terres euh, des personnes, qui se retrouvent sur le trajet du projet, que ce soit pour le train ou pour les infrastructures du projet. Et donc, ça va être une bataille juridique et aussi après, euh, une bataille sur le terrain pour défendre cet endroit, et voilà donc c'est un lieu qui s'inscrit dans plein d'autres lieux autour de Bure, il y a aussi une forêt où il y a eu des occupations euh, qui ont été expulsées mais la forêt est toujours là, euh, ça sera aussi un sujet de tension peut-être à l'avenir, il y a aussi un, des lieux collectifs dans les villages, différentes maisons qui ont été achetées, il y a aussi des personnes qui achètent des maisons tout autour, ça fait un peu penser à la lutte de Gorleben finalement, la lutte en Allemagne contre le projet d'enfouissement. Mais du coup ici on est vraiment encore au début, ils n'ont pas fait le projet, ils n'ont pas fait les, les déchets nucléaires. Euh, donc voilà à peu près ce que je pouvais dire pour cette, euh, cet endroit. Ouais. Et euh, juste euh, à 2 km par ici, si on continue à longer la voie ferrée, euh, on va arriver au champ des semeuses. Les semeuses c'est le collectif de maraîchage dans lequel je suis. Et euh, on cultive aussi une parcelle de terre qui se retrouve sur le trajet euh, de la voie ferrée. Also da ganz hinten am Waldrand ist der Bahnhof von Lümewil, das Gelände, was auch der Bewegung gehört. Das sind ungefähr drei Kilometer von hier und da soll der Kastorzug langfahren eines Tages. Hier das ganze Tal lang, wo überall wo die Hecke ist, ist die ehemalige Bahnlinie. Und da sieht man diese kleinen Wärterhäuschen, die ehemalig äh, da die Schranken hoch und runter gekurbelt haben. Und das geht dann hier so weiter. Und hinter dem Wald, den wir da sehen, das ist quasi die Grenze von den Departements und da befindet sich auch der Standort, also das Lager, das zukünftige. Das wird dann gebaut unter dem Wald ganz, ganz weit nochmal drei, vier Kilometer weiter. Weil im Prinzip hast du dann hier das nächste Wertehäuschen, da, da haben wir drei Hektar Land entlang dieser Zugtrasse und der Castor würde dann einmal so rumfahren um den Wald rum und hinter dem Wald ist eben das Labor. Also das ist hier so quasi die ganze Gegend wird eine einzige Baustelle werden das ganze Tal hier wird wenn es denn nach EDF und Compagnie geht wird das dann eine Riesenbaustelle und ein großer Kastor Transportfleck. Ça veut dire qu'on va aussi être expropriable. Là où on fait du maraîchage, on le fait à l'endroit où l'industrie nucléaire veut faire son projet. C'est aussi pour nous important de faire à la fois un truc alternatif, un truc qui a du sens comme comme étant le maraîchage qui nourrit la population qui en en nourriture saine quoi biologiquement Naja, da gibt es einfach, äh, glaube ich, eine Notwendigkeit, dieses äh, Thema der der atomindustriekritik äh, wieder auch in, in das linke bewusstsein hineinzubekommen dass mehr menschen sich damit auseinandersetzen weil das ist nichts was uns loslässt weder hier noch noch in deutschland also auch die diese prozedur die jetzt gerade in, in deutschland vonstatten geht äh, das ist was das äh, würde wird uns auf die füße fallen wenn wir uns nicht weiter darum kümmern und ich glaube es ist ganz ganz wichtig auch nicht darauf reinzufallen äh, dass äh, dass die atomindustrie jetzt äh, ein besonders klimagerechtes äh, projekt sei oder so das hat die Kolonie Dimension. Es ist verdammt gefährlich, das wissen wir, das sehen wir jetzt in der Ukraine. Ne? Die, selbst, also die zivile Nutzung ist sowieso immer mit der militärischen gekoppelt. Alle Staaten, die äh, Atomindustrie entwickelt haben, haben das schon auch mit einer militärischen Komponente gemacht. Ähm naja, die Umweltschäden sind äh, gigantisch. Im Zweifel halt nicht direkt bei uns oder nicht so sichtbar. Also das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass der Atomindustriekomplex noch mal mehr im Bewusstsein der Linken ankommt, auch in, in Deutschland wieder zurückkehrt. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, die Entwicklungen in anderen Ländern im Blick zu haben und das nicht wie alle umweltpolitischen Themen nicht als ein rein nationales Ding zu sehen, weil es findet nicht nur dort statt. Es sind, in erster Linie sind es Konzerne. Außer Frankreich gibt es gar nicht mehr so viele Staaten, die, die so äh, engstirnig auf Atomindustrie setzen. Privatwirtschaft ist aber eigentlich zunehmend desinteressiert, weil das ist auch viel zu teuer. Das ist noch der andere Aspekt. Es ist ja nicht so, dass das eine günstige Energie äh, ist, sondern es ist auch einfach eine mit ganz massiven Folgekosten. Und es ist auch eine, die äh, im Vergleich zu diversen Erneuerbaren einfach überhaupt nicht Schritt halten kann. La gare de Luméville n'accueillera jamais de train radioactif. C'est une banderole qui a une vocation prophétique. <rire> On espère que ça va être le cas.